Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute haben wir drei Themen am Start. Erstes Thema ist der riesen ReMF Charger. Das zweite Thema wäre dann richtig schöne Neuigkeiten über den ReMF Charger und so ein paar verschiedene Entwicklungen dazu. Und das dritte Thema wird dann die ReMF Challenge sein, die jetzt endlich losgeht. So, fangen wir gleich mal an mit dem größten remf charger Das war ein Auftrag vom Ralf gewesen. Er äh, hat da Gabelstapler-Akkus und möchte sie regenerieren. Ne, so ab 400-500 Amperestunden gehen die Akkus los. Der größte ist 48 Volt und 1000 Amperestunden. Und da einen passenden remf zum Regenerieren wollte er haben. So, da sind wir im düsigen Duisburg mit dem Reif, der sich getraut hat, <lacht> große Gabelstapler-Akkus mit dem Remf laden zu wollen. Das sofort auf 28 Volt auf. Das ist hier richtig fest dran. Wir müssen mal gucken, ob die Anschlüsse hier richtig fest dran sind. So, Achim hat mich wieder mal gerettet. Da <lacht> kam mit dem Ostsee und mit Ersatzteilen für ein Rmf, weil der REMF, den ich in Reif zusammengebaut habe, den hat es dann durchgehauen, nachdem es mir die Abschaltplatine durchgeraucht hat. Ja, die muss jetzt gewechselt werden. Lassen wir dann erst erstmal so laufen. Und so schaut das Signal aus. Von dem momentanen Form mit 15 Ampere. Und da hinten ist der Ringkern. So schaut er von innen aus. Hier oben ist der Ferritring dazu mit der Wicklung, so wie ich sie momentan immer drauf mache. Und hier unten ist der riesengroße Ringkern dazu, der 48 Volt und 62 Ampere insgesamt schafft. So, jetzt ist der hier nur auf 24 Volt Batterien ausgelegt, 24 Volt Akkus. Wir wollten uns mal langsam rantasten. Und dann ist es hier auch der Fall, dass er die 60 Ampere optimalerweise bei den 24 Volt hat. Wenn man da mehr als 24 Volt rauszieht, dann gehen die Ampere halt immer weiter runter. Und das werde ich euch gleich mal zeigen. Hier haben wir zwei Akkus dran. Der ist schon ziemlich voll, der ist ziemlich leer und hochohmig. Nimmt also erstmal wenig Ampere auf, dürfte dann immer mehr werden mit der Zeit. Und. Da habe ich dann gleich mal eine Frage an euch, da bin ich nämlich noch am Rätseln, ne? weil das fällt mir erst bei dem RMF Charger extrem auf. Mal gucken, ob ihr es auch merkt. Halt, ich muss erstmal erst hier den Stecker reinstecken. Okay, gut, das kann der Ralf gleich als Bedienungsanleitung dafür nehmen. Hier oben ist der Hauptschalter, die 20 Ampere Sicherung, die einfach einschalten. Dann geht er schon los, also geht noch nicht los, ist noch nicht freigeschalten. Hier kann man dann ihn richtig ein- und ausschalten, also Suft-Start sozusagen. Und hier hat man dann die Ladeabschaltung. Ja, da kann man dann einstellen, ob man mit Ladeabschaltung fährt oder ohne Ladeabschaltung. Bei hochummigen Batterien ist es durchaus von Vorteil, erstmal ohne Ladeabschaltung zu fahren, weil die natürlich von einer hohen Voltzahl langsam runtersinkt und dann immer mehr Ampere aufnimmt. Sonst geht da ja gleich die Ladeabschaltung rein. So, wollen wir mal starten. Und jetzt hört ihr es schon, was er macht. Ne? 1,7 Ampere haut er rein. Aber, ne, kriegt das jetzt noch mit? Also er haut da ganz schön ins Netz zurück. Und, ja, ich weiß nicht, ob das so feierlich ist. So sind die Geräusche, die er dann macht. Das Piechen müsste vom... Ferritring oben sein und das 50 Hertz Brummen halt vom großen eingangsring -Kern Aber manchmal verschluckt er sich halt und ich habe bis jetzt nicht rausbekommen, warum, wieso, weshalb. Jetzt zum Beispiel wieder. Tja, ganz zu Beginn hatte ich hier an diesem Drehregler noch eine 100 Ampere-Stunden Pulsweitenmodulation dran gehabt. Da, wo man so ein bisschen die Ampere zumindest einstellen konnte. Da habe ich zuerst gedacht, das liegt an den Relais, die dann immer klacken. Deshalb habe ich die jetzt abgeklemmt. Aber trotzdem verschluckt er sich ab und zu noch. Ja, hier seht ihr schon, der frisst sich jetzt immer voller. So bis 3 Ampere habe ich die Erfahrung gemacht, geht der Akku, nimmt der Akku den Strom auf und bei richtigen 400 500 Ampere Stunden Stapler Batterien wenn die richtig leer sind müsste er dann theoretisch, ne, ich bin gespannt ob es dann wirklich so ist, so bei 24 Volt hier dann schon seine 10 Ampere aufnehmen ne, also da gehe ich mal stark davon aus und dann wenn er halt je voller er wird desto weniger Ampere nimmt er natürlich auf und ja dauert dann wahrscheinlich ziemlich lange in die Ladeabschaltung äh, dann reingeht ja. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, was das sein kann, was da andauernd so rattert, schreibt es mal in die Comments. Dann können wir das das nächste Mal vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Ja, hier an der Seite habe ich mal noch zwei äh, Drehregler also als Vorwiderstand gemacht. Wenn wir die dann hochdreht, kann man noch ein bisschen mehr Ampere rauskitzeln. Fahren wir beide nach hinten. So, das wäre jetzt volle Pulle. Hörst du auch schon? das geräusch wird tiefer vom ferrit die transistoren bekommen jetzt weniger vorwiderstand aber ich fahre mal wieder zurück hier knackt er ganz schön in den untersten in den untersten einstellungen ja. also ihr seht wir sind da noch am forschen perfekt ist da noch lange nichts aber alle sind so fleißig mit dabei und wenn wir alle unsere Köpfe zusammenstecken, könnte da durchaus was Brauchbares rauskommen, finde ich. Ja, wer jetzt immer noch denkt, dass dieses re emf zeugs ähm, Schabernack ist und ähm, ja, <lacht> das praktisch so in der Wissenschaft auch noch nie bewiesen wurde, der irrt. Ich dachte bis jetzt auch, dass das in der normalen Wissenschaft so noch gar nicht weiter bekannt wäre, aber weit gefehlt. Unser Bastelkollege Astra hat uns da einen super Tipp gegeben aus einer Elektronikerzeitschrift aus dem Jahre 1999. Und da ist ein Rückwärtsstrom-Ladegerät vorgestellt worden. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Da heißt es nämlich folgendermaßen, das Rückstromladen. Von Klaus Böttcher. Im Amateurfunk und sonstigen technischen Fachzeitschriften tauchte früher ab und zu Beiträge über Entwicklung und Vorteile des Rückwärtsstromladens von Zink-Kohle-Primärelementen und Akkumulatoren auf. Worum handelt es sich dabei? Rentiert sich die Anwendung noch im Zeitalter computergesteuerte Ladegeräte? Hier sieht so sieht die Ostseekurve dazu praktisch aus und das erinnert doch schon etwas an ReEMF, ne? nur dass die Spitze hier nach unten fehlt. So, aber wollen wir mal einfach mal schnell zu den Vorteilen kommen. Das sollen die Vorteile sein. Als Vorteile wurden damals genannt, erstens, die Kapazität des Akkus erhöht sich wesentlich, unterstrichen, Angabe bis auf das Dreifache des Nominalwertes. Hm. Zweitens, die Rückstromladung reißt weniger aktive Masse aus der Elektronenoberfläche, sodass zum Beispiel weit weniger Schlamm im Bleiakku entsteht und der Akku länger hält. Auch bei den dafür nicht so anfälligen Nickel-Cadmium-Akkus soll die Zahl der möglichen Wiederaufladungen auf mehr als das Dreifache gegenüber dem herkömmlichen Laden steigen. Beim Laden von nur teilentladenen gasdichten Nickel-Cadmium-Akkus wird deren Memory-Effekt vermieden. Erfinder des Verfahrens ist der Niederländer Ernest Baer. Sein 1954 zum Patent angemeldetes Reverse Current Charging war unter anderem dafür gedacht, kohle Primärelemente wieder aufzupäppeln. Ja heftig, oder? Da ist es 1954 so ähnlich schon patentiert worden, ne? noch nicht mit diesem Back-EMF, so wie es René Reinders dann mit dazu genommen hat, 2012, aber das wäre dann praktisch sozusagen der Missing Link von unseren normalen, bisher bekannten Laderverfahren, Kann man das so sagen, Eddie? Ach, du willst mit hoch und wieder mit gucken. Moment, dass ich ja alles richtig sage. Ne? So, dann können wir auch gleich mal gucken, ob dazu es irgendwas... Gibt Rückstromladung. Und siehe da, Wikipedia hat einen Artikel dazu. Ha? Mal gucken, was da drüber steht. Reflexladen wird es ja auch bezeichnet. Versteht man ein Ladeverfahren, bei dem ein Akkumulator mit periodischen Stromimpulsen. Ja, ich brauche auch Spenden. Moment. Ähm, Periodische Sturmmmülle, wie bei dem Pulsverfahren geladen wird, welche aber zusätzlich durch kurze Entladestrompulse getrennt sind. Das Reflexladerverfahren zählt zu den sogenannten Schnellladerverfahren, wurde 1954 von Ernst Baer unter der Patentnummer so und so in Holland und in Deutschland patentiert. Heftig, oder? Aha. Das ist so krass. Und dann ist der emf charger jetzt praktisch die Weiterentwicklung davon. Mit ganz einfachen Bauteilen ohne Mikroprozessor rumgesteuert. Simple. Keep it simple stupid. <lacht> Jawohl, heftig heftig. Aber das wäre der Missing Link und ich war sehr verblüfft und überrascht und erfreut <lacht> über diese Nachrichten hier. So, dann kommen wir mal zum dritten Teil des Videos und zwar der Ankündigung der ReEMF Challenge. Nach der nun mittlerweile schon legendären Joule-Tief-Challenge, die da Original AA-Batterie-Herausforderung heißt, wenn ihr sie mal finden wollt. Das einer Ich will es ja nicht mehr so wieder mal. Das ist ja wahrscheinlich wieder ein schöner Ging-Klinge, das ist ja schon wieder ein das ist <lacht> schon <lacht> wieder Das würde ich sagen. Oh ja, Liebi, das hat es wirklich. Das war der Start gewesen. Da ging es praktisch darum, welche Joule-Tief-Challenge Schaltung kann eine LED so lange wie möglich betreiben. Sieger des Ganzen war Elektroatze gewesen. Mit ja gut, das könnt ihr euch dann selber mal hier angucken. Ich verlinke es dann mal, wie die Schaltung vom Elektroatze aussieht. Das Ding hat dann, ich glaube zwei Jahre ist das gelaufen. So, ich will jetzt nicht falsch sagen anderthalb Jahre, aber bestimmt. Und da ist neulich etwas Interessantes dazu passiert. Und zwar hat mich der hans van Rossum angeschrieben. Das ist ein älterer Herr, der Orgeln baut und auch schon Wikipedia-Eintrag hat, wie ich gesehen habe. Und der beschäftigt sich seit neuestem auch mit, mit Oszillatoren, ist hier drüber gestolpert. So, und das ist ein Bauplan vom Dr. Stephen Jones, der da sagt, dass man achtmal mehr Output aus einem ganz bestimmten, Schultiefschaltung bekommen kann. Die dann eben, ich das ist mal so, dass ihr ein bisschen mitlesen könnt, falls sich jemand mal durchlesen will. Ich verlinke die Seite dann hier auch noch, aber falls jemand nicht mehr online sein sollte, könnt das dann hier durchlesen. Und hier ist die Schaltung dazu. Ne? Das wäre praktisch die Schaltung, die er gebaut hat. Die habe ich bei uns mal in die Bastelgruppe reingepostet und da hat sich eben dieser Danilo Stahn gemeldet, der Elektroatze, der die joule schaltung in der Art challenge damals ähnlich baute. Ne? Und von daher, ja, haben wir da auch schon mal einen guten Hinweis. Jetzt weiß ich nicht, ob Dr. Stephen Jones die Schaltung vom Action for Free gesehen hat und die einfach mal nachgebaut hat oder ob der irgendwie anders drauf gekommen ist. Ich meine, Elektroatzen muss ja auch irgendwie drauf gekommen sein. Das wäre jetzt mal noch interessant, aber eigentlich egal, Hauptsache es funktioniert wenn es denn funktioniert, ich habe es noch nicht re ver verifiziert, so heißt das komische Wort, ne? aber ich hoffe mal, das werden demnächst auch andere tun, wenn es denn so ist. Ich mache das jetzt noch nicht offiziell, das macht Action for Free offiziell, da müsst ihr mal Action for Free eingeben bei YouTube, dann kommt er auf seinen Kanal. Das war sein letztes Video, das kann ich euch auch sehr ans Herz legen, da hat er mal seine bisherigen RMF Charger, die er so von den Bastelkollegen hatte, mal ein bisschen ausprobiert und ein paar schöne Diagramme gemacht und jetzt hat er sich, haben wir uns, haben alle sich vorgenommen den besten RMF Charger rauszufinden, indem wir das praktisch dem Libby zuschicken und er testet dann welcher der beste ist Ja, dann werden wir nämlich rauskriegen was die beste Wicklung sein könnte dann werden wir rausbekommen ob man eine Wicklung so ganz normal machen kann Ne, so wie wir da von Anfang an angefangen haben, wie so eine stinknormale normale tiefwicklung oder ob dann sowas hier dann doch viel, viel besser wäre. Und zum Abschluss des Videos jetzt mal noch ein Video von Jürg Sander, was ich die ganze Zeit schon irgendwie mit verlinken wollte, weil das ist eigentlich das, worauf ich aus bin. Richtig coole Emotionen und... Wir beobachten ihn jetzt einfach mal ein paar Sekunden dabei. Er hat eine, eine, eine Akkubank, wo er mehrere Akkus in Reihe hat. Und einen dieser Akkus, der hat ein bisschen, war ein bisschen schwach, und den hat er mit RMF regeneriert. Und jetzt misst er praktisch mal die Ströme von den einzelnen Akkus durch. Er fängt bei den normalen Akkus an und kommt dann, ihr seht dann schon, wenn er beim RMF-Akku ist. Lasst's euch mal, ne, lasst es euch mal überraschen. 7,8, das waren 9 Ampere Akku. 5,4. Das war 7 Ampere, 5,4. Das war auch so 9 Ampere Akku, 4,8. Das war der 10 Ampere Akku, 8,8. Und das war der mit 3, und ein bisschen. Alter, 21 Ampere haut er raus. Ich fällt tot um. Der hat nicht mehr als 3,3,5 Ampere gebracht. Das ist der mit dem Kreuz. Hier, ich habe keinen anderen mit dem Kreuz. Bitte gucken. Äh, Alter, das trifft das mich jetzt auf. 22 Ampere macht der. Nach zweimal WMF. Äh, und wie stabil. Ich falle tot um. Äh, 23. Der macht die Arbeit für alle anderen mit.